Zeitenwende. Der 9. November war eine Zeitenwende in mehrfacher Hinsicht, wie die meisten von euch wissen. Ich will heute über den 9. November 1938 reden. Auch eine Zeitenwende. Es hatte sich über einige Jahre angebahnt oder sogar über Jahrzehnte und Jahrhunderte. Aber dann hat sich der Antisemitismus, der Hass, und das Misstrauen gegenüber Jüdinnen und Juden so entladen, dass fortan klar war, er darf sich auch in Gewalt ausleben. In Form von brennenden Häusern, von Schlägen, Vertreibung und Mord. Die Anwendung auch von solcher Gewalt ist fortan legitim. Dass es so extrem würde, das hätte ich nicht gedacht. Ich bin mir sicher, es gab auch damals Menschen, die so gesprochen haben. Da haben sie sich verschätzt und das klingt viel zu banal gemessen an allem Leid und Unglück, das dem 9. November der Nacht der Pokrome, folgte. Nie wieder! Das ist der deutliche Ruf, der jedes Pogrom Gedenken begleitet. Nie wieder so ein Ausmaß an Leid und Unglück. Aber damit es nie wieder so schlimm wird, muss immer wieder davor gewarnt und gerufen werden und aufmerksam hingeschaut und überhaupt so gelebt werden, dass ja dass die Zeit gewendet wird und zwar hin zu einer Zeit voller Mitmenschlichkeit, Achtsamkeit, Respekt, Liebe, Frieden. So eine Zeitenwende, das wäre großartig. Mach mit. Und fang an und geh zu einem Pogromgedenken. In Fahrland ist zum Beispiel eins. Am 9. November um 18 Uhr beginnen auf dem Nahkaufparkplatz von Stechowstraße. Und an vielen anderen Orten ist auch eins. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der halte unseren Verstand wach und unsere Hoffnung groß und stärke unsere Liebe. Amen.